piège. le portugais, c'est la langue de ma femme, l'espagnol, c'est la plus belle. L'anglais, c'est la plus courante. Tout en fait, j'adore les langues. English because I feel most comfortable in it and it's definitely my emotional language. J'aime beaucoup l'espagnol. Je suis né en Bolivie, donc c'est un peu ma langue de cœur, mais que je pratique moins souvent que le français. Chinese perché ho in Cina e mi sono tantissimo Maybe, uh, English, a language, a <laughs> <laughs> also ich liebe meine Muttersprache. Also ich mag sehr gerne Deutsch, aber ich liebe auch Englisch, weil ich sehr viel konsumiere auf Englisch, Medien, sonstiges. Und es ist auch eine Sprache, die sehr viele Feinheiten hat, die man äh, in Deutsch nicht hat, aber im Deutschen hat man halt viele dafür wieder andere Feinheiten. Also, es ist Lieblingssprache ist schwer zu sagen, aber die zwei sind sehr toll. Und Französisch würde ich gerne ein bisschen mehr lernen, weil das auch eine sehr schöne Sprache ist. Francese perché l'ho imparata proprio vivendo in Francia. pistevo di in der das ist so ein bisschen als wenn man sagen müsste was das Lieblingskind ist, da möchte ich mich eigentlich nicht festlegen. Ich mag alle Sprachen gern. Ich kann Ich hyvä kysymys. Ehm mä pirään tosi paljon suomen kielestä. Äh, suomen kieli on kielinä tosi rikas ja monipuolinen. Äh, Meillä on äärettömän pitkiä sanoja, mutta myös lyhyitä sanoja, joilla on useita merkityksiä. Äh, mutta kirjoitettuna kielenä mun on pakko sanoa, että mä pidän tosi paljon georgiasta. Ik, uh, ik vind het Nederlands natuurlijk een mooie taal, maar ik denk dat het Engels mijn favoriete taal is omdat het zo nuttig is in de wereld en je vrijwel overal kunt verstaanbaar maken. Ja, yeah, my favorite language is still my mother tongue, Creole, and I don't think this will ever change. <laughs>